Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger, Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es ums Thema LinkedIn Kontaktanfrage. Ich zeige dir warum, dass ich nicht jede Kontaktanfrage annehme, warum das auch so ist und wie du eben auch eine Kontaktanfrage stellst, damit sie von der Gegenseite auch angenommen wird. Wenn dich das interessiert, dann geht es gleich weiter nach dem Intro. Heute geht es zum Thema LinkedIn-Kontaktanfragen und LinkedIn-Kontakte, wie ich grundsätzlich damit umgehe. Und In letzter Zeit habe ich sehr viele Leute gesehen auf LinkedIn, die sich darüber äh, teilweise auch lustig gemacht haben und sorry, das muss man einfach, man muss sich lustig machen darüber, äh, wenn man solche Kontaktanfragen sieht. Und zwar, wann macht eine Kontaktanfrage Sinn und vor allem, wie sollte man diese Kontaktanfrage machen? Ich gebe dir dazu äh, dann, wenn es ums Thema geht, wie eine Kontaktanfrage zustande kommt. Entsprechend äh, mal so eine Info, wie die dann plus minus aussehen sollte. möchte aber zuerst mal auf diese verschiedenen äh, Kontaktanfragen, die <lacht> mich in der letzten Zeit erreicht haben, eingehen. Es gibt eine Möglichkeit, wie man diese Kontaktanfragen ein bisschen äh, reduzieren kann. Man kann sie nicht ganz eliminieren, aber man kann sie ein bisschen reduzieren. Äh, das könnt ihr gerne bei mir nachfragen, dann zeige ich euch das. Äh, ist jetzt aber gerade nicht Thema von äh, diesem Video, aber ich äh, verlinke dann unter dem Video entsprechend äh, meine Website und dort kann man nicht kurz anfragen, dann zeige ich euch das, wie das funktioniert, äh, dann über ein Zoom-Meeting. Gut, es gibt im Moment. Also, dann natürlich nicht unbedingt im Moment, sondern es gibt immer wieder Leute, die irgendwo einen Kurs besuchen. Da gibt es so digitale Kurse, ne? die kosten dann 20, 30 Euro statt irgendwie zig Trillionen. Habe ich ja schon äh, Lives darüber gemacht. Und Dort wird einem dann gesagt, wie man eine Kontaktanfrage senden soll. Also zum einen musst du unbedingt bei LinkedIn diesen Sales Navigator äh, bestellen, der äh, schon ziemlich teuer ist, äh, kostet glaube ich irgendwie 50, 60 Franken pro Monat oder auch so um die 50, 60 Euro pro Monat, ne? weil im Sales Navigator findest du deine Kontakte, wo du Leads generieren kannst. Das mag grundsätzlich stimmen. Ich kenne den äh, Sales Navigator ein bisschen, aber man muss dann wirklich ganz konkret mit dem arbeiten. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man mit diesem Sales Navigator auch äh, Kunden generieren kann. Das ist durchaus möglich, aber natürlich nicht äh, so, wie ich das teilweise äh, bekomme. Und man sieht es so ein bisschen in den Kontaktanfragen drin, das sind immer so. Plus, minus die gleichen Wortlaute, da steht dann drin, ich habe gesehen, Sie sind Geschäftsführer, ich habe gesehen, Sie sind schon länger im Bereich Marketing tätig, ich habe gesehen oder finde Sie eine interessante Persönlichkeit, da gibt es so verschiedene Phrasen, die da verwendet werden und ich bin gerade schon wie so ein Hund abgerichtet auf diese Phrasen und ich hatte letztens auch bei LinkedIn entsprechend eine... Kontaktanfrage wieder mal veröffentlicht, allerdings nicht nur eine, sondern wirklich ein paar mehr, weil, ja, also sorry, was, was soll denn das? Was, was ist denn der Sinn dahinter, wenn ich mit jemand in LinkedIn oder auch in einem anderen Netzwerk äh, in Kontakt treten möchte und dieser Person dann entsprechend folge? Also ich mache das zum Beispiel, wenn ich Informationen finde von einer Person. Das funktioniert im ersten Impact meistens über das zweite oder äh, über die zweite oder die dritte Stufe bei LinkedIn, dass ich dort Informationen sehe von zwei, drei Leuten, die wirklich guten Content liefern, wo auch sehr viel Mehrwert dahinter liegt. Wobei ich habe letztens gelesen, Mehrwert soll man nicht mehr sagen, aber für mich ist es halt immer noch ein Mehrwert, weil es ist etwas, was zusätzlich obendrauf kommt zu dem, was eh schon kommt und es nützt mir halt auch etwas. Ne? Also habt da so zwei, drei Kontakte, wo ich echt sagen muss, die Kontakte, da bin ich richtig froh, kann ich die auch mal lesen. Und das Schlimmste bei einer Kontaktanfrage ist definitiv der Pitch direkt am Anfang. Hey, ich habe gesehen, du bist da und da tätig, ich oder mein Business ist es, genau dort äh, das und das anzubieten und ich verhelfe dir zu neuen Kunden. Solche Kontaktanfragen werden bei mir ohne wirklich äh, zu lesen, ohne wirklich anzuschauen äh, gelöscht und auf eine Kontaktanfrage habe ich letztens mal geantwortet, allerdings nicht mit dem Bestätigen des Kontakts, sondern wirklich mal geschrieben, hey Giovanni, erstens mal, du schreibst meinen Namen falsch. Man kann diesen Namen copy-pasten, man kann ihn sogar über den Sales Navigator äh, entsprechend so einfügen, dass er wirklich dann auch äh, korrekt dargestellt wird ne? und äh, habe das dann ein bisschen äh, witzig aufbereitet und versuche gerade mal schnell meine Beiträge zu öffnen. Das ist einer der letzten und äh, den findet ihr übrigens auch bei LinkedIn, verlinkt ist im äh, Video und da steht Guten Tag Herr Rockstuhl. Äh, Okay. Gut. Kann ja mal passieren. U und O sind aber weit auseinander. Das heißt, der hat das wahrscheinlich äh, irgendwie im Zehnfingersystem äh, verkackt. Und wenn jemand meinen Nachnamen falsch schreibt, dann hat er schon mal das erste Problem. Ich bin der XY und habe anhand Ihres Profils gesehen, dass Sie auch eine Führungspersönlichkeit sind. Ich würde mich sehr über eine neue Bekanntschaft mit Ihnen freuen. Schön. Du hast gesehen, dass ich seit zwölf Jahren in meiner eigenen Firma die eigene Führungspersönlichkeit bin. Yeah, Aufgabe nicht erfüllt. Was soll ich mit solch mit dieser Anfrage? Da, da, da. Ich habe da nichts. Also ich habe wirklich nichts, was, was mich interessieren könnte. Das steht nicht. Ich habe Ihre Beiträge angeschaut. Die sind top und würde mich freuen, wenn ich mich mit Ihnen vernetzen könnte, weil ich gerne mehr von Ihnen aus erster Hand lesen möchte. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Kontaktanfrage, die ich etwas genauer prüfen würde. Äh, weil sie halt nicht so standard phrasenmäßig daherkommt. Und das ist auch ein Tipp an euch, also wenn ihr, wenn ihr mit Leuten in Kontakt treten wollt, direkt über LinkedIn, dann schaut doch mal, was diese überhaupt kommentieren oder liken und so weiter. Man sieht ja immer, äh, ich habe sehr oft in meiner Timeline beziehungsweise in meinem äh, Newsstream drin, dass äh, Leute aus zweiter äh, Ebene was kommentiert haben in einem Beitrag von der ersten Ebene, also der erste Ebene ist immer die, die direkt mit dir in Kontakt sind in deiner Kontaktliste drin und der zweite Grad ist eben die Kontakte dieser Kontakte von dir. Also das sind so diese beiden Stufen. Dann gibt es noch eine dritte Stufe, wo ich auch teilweise schon tolle Leute kennengelernt habe und denen schicke ich dann auch eine Anfrage, aber natürlich nicht, direkt sofort, sondern ich will zuerst wissen, was macht denn diese Person? Ich schaue mir die Beiträge an und gehe dann wirklich aufs Profil ein und gehe darauf ein, was die Person auf LinkedIn entsprechend für mich am positiven Wert generiert hat. Und das ist auch der Punkt, wie man eine Kontaktanfrage sendet. Also ein Pitch oder irgendwelche Standardphrasen sind einfach schlecht. Also sorry, wenn ich so etwas lese, ich habe letztens gerade mal so um die zehn äh, Anfragen entsprechend äh, gesendet bzw. wieder gelöscht. Äh, ich habe mir die ganzen Texte gar nicht rauskopiert, aber ich habe gestern mal äh, diese Anfrage, guten Tag, Herr Rockstuhl, habe ich gesagt, hab, yes, ich bin der Fels in der Brandung. Nein, einen Rock habe ich auch keinen an und habe so einen Smiley hin, äh, gestellt. Ich bin eine extreme Führungspersönlichkeit, ich führe mich jeden Tag von morgens bis abends mit mir herum. Hat sechs Kommentare mittlerweile, gerade drei gefällt mir und hat auch schon den einen oder anderen erheitert, der mir dann auch geschrieben hat per Nachricht und hat gesagt, ja, das war jetzt meine Kontaktanfrage, die du da gut bearbeitet hast. Was ich natürlich nicht mache, ist den Namen der entsprechenden Person zu veröffentlichen, weil ja, es hat auch ein bisschen was mit Datenschutz oder Persönlichkeit und so weiter zu tun. Es muss ja nicht jeder wissen. Weil sehr oft ist es so, dass Leute sagen, hey, genau diese Kontaktanfrage habe ich auch erhalten. Gut, dass ich das von dir weiß, dann lösche ich diese auch gleich wieder. Also zusammengefasst gesagt diese diese Phrasendrescherei von wegen ich habe gesehen sie ist eine Führungspersönlichkeit sie arbeiten seit oder sie arbeiten auch im Marketing äh, Entschuldigung auch im Marketing bedeutet ich hole mir die Konkurrenz ins Haus muss ich nicht unbedingt haben äh, oder vielleicht will die Person mich einfach ausspionieren wie ich mein Marketing mache wie ich Marketing für meine Kunden mache und so weiter äh, das muss ich nicht unbedingt haben der zweite Punkt ist dass man Kontaktanfragen schon äh, ein bisschen, ja ich sage mal, differenzierter anschauen sollte. Nicht jede Kontaktanfrage ist schlecht. Es gibt auch einfach äh, Kontaktanfragen, die gesendet wurden, weil man äh, zum Beispiel in einem anderen Netzwerk schon äh, verwandelt ist. Und dann äh, ist es immer gut, dass auch eine Empfehlung von mir, dass man auf verschiedenen Kanälen äh, sich folgt, weil wir haben das äh, gar nicht mal so lange her mit Google Plus entsprechend erfahren, dass äh, dieses Netzwerk einfach verschwindet. Und so ist halt die ganze Social-Media-Geschichte immer in einer entsprechenden Dynamik unterwegs und da kommen und gehen Netzwerke. Ne? Grundsätzlich poste ich relativ oft äh, viel Informationen oder viel Content in allen Netzwerken, wie das jetzt zum Beispiel hier beim Live. Da ist es auf Facebook, auf Twitch und auf Periscope online direkt live und danach geht es dann in der Nachbearbeitung noch in meinen YouTube-Kanal, den ich auch noch äh, verlinken werde und selbstverständlich auch bei Instagram über das Instagram TV. Also wenn man Kontaktanfrage verschickt, dann sollte es immer einen persönlichen Touch drin haben, das heißt, man sollte Bezug nehmen auf das, was im Profil steht, aber bitte nicht das, was im Profil schon steht, von wegen, ja, Sie sind auch im Marketing tätig, Sie sind auch da oder dort tätig, würde mich freuen, mit Ihnen zu vernetzen, das ist auch so ein Satz, würde mich freuen, mit Ihnen zu vernetzen, ja, und dann hört man nie wieder was, dann sind es eben nur Kontaktsammler. Ich selbst habe gut äh, 2700 Leute in meiner Kontaktliste. Äh, ich müsste die mal wieder ein bisschen überarbeiten. Ich glaube, ich könnte da so 3, 4, 500 Leute wieder rausschmeißen, weil die nie was gepostet haben, weil ich von denen nie was gelesen habe. Äh, teilweise sind das Kontaktanfragen, die ich gesendet habe oder eben auch Kontaktanfragen, die ich erhalten habe und dann bestätigt habe. Äh, aber das mache ich dann vielleicht mal an einem Sonntagnachmittag oder so, wenn es äh, draußen regnet bis zum geht nicht mehr. Ich schaue übrigens hier rüber, weil ich hier ein Fenster habe. Ne? Nicht, dass man sich fragt, warum ich hier rüber schaue. Und das ist so der Punkt, den ich sage einfach. Hey Leute, nehmt euch die Mühe. Ich meine, wenn ihr irgendwo eine Person äh, seht oder oder kennenlernt, dann dann heißt ja auch nicht gleich. Hey, ich bin der Roger. Ich mache übrigens Social Media und Online Marketing. Hier meine Visitenkarte, Karte, wenn du willst. Nee, da geht es zuerst ein bisschen mit Smalltalk los. Man lernt sich kennen und zum Schluss des Gesprächs sagt man vielleicht, hey komm, wir tauschen unsere Visitenkarten aus, dann können wir vielleicht mal, äh, gibt es eine Zusammenarbeit oder was auch immer und das ist dann entsprechend halt besser, als wenn man einfach schon äh, direkt pitcht und äh, das ist einfach auch so mein, mein Appell an euch. Haltet eure Kontakte sauber, schaut, dass ihr mit Leuten zu tun habt, die wirklich Mehrwert bieten, die auch in eurem Netzwerk drin etwas, ja ich sage mal, weitergeben an ja, positivem Impact, vielleicht auch ein bisschen was am, am Inhalt entsprechend publizieren. Womit man auch etwas anfangen kann, weil äh, die Leute, die wollen dann einfach nur Kontakte und wahrscheinlich sagen sie dann, hey, ich habe bei LinkedIn 10.000 Kontakte. Ja, super. Und was machst du mit den Kontakten? Gibt es da irgendwelche äh, Geschäfte draus oder hast du einfach 10.000 Kontakte, damit du deinem Netzwerk sagen kannst, ich habe 10.000 Kontakte? Tja, auch wenn man eine Million Fans hat auf der Fanseite, heißt das noch lange nicht, dass dann auch sehr viel Geld verdient wird. Also das sind so gewisse Punkte, äh, die man einfach entsprechend beachten sollte und das ist auch so ein bisschen was Persönliches heute. Es ging mal nicht um direktes Social Media Online Marketing wie sonst, sondern jetzt einfach mal um diese konkrete Kontaktanfrage und wie gesagt, wenn ihr überflutet werdet mit diesen Kontaktanfragen und wissen wollt, wie ihr die ein bisschen reduzieren könnt, mich anschreiben, kommentieren. Dann nehme ich mit euch Kontakt auf und dann schauen wir uns das Ganze mal kurz an. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin gute Gesundheit und viel Erfolg beim Umsetzen eurer Kontaktanfragestrategie. Und natürlich auch dann ein schönes Wochenende, weil wir jetzt Donnerstag 10.25 Uhr In dem Sinne bis nächste Woche Dienstag und bis bald.